Hallo, hallo, es ist so heiß, uh, jetzt kommt die Bahn. Hört ihr sie? Bestimmt hört ihr sie. Yeah. Ja, so ist das jetzt halt. Ich kann leider nicht mit Fenster zufilmen, weil dann sterbe ich. Ich kann auch nicht mit der Tür zufilmen, weil dann sterbe ich auch. Deswegen, ähm, ja. Yeah müssen wir mit diesen Hintergrundgeräuschen klarkommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr trinkt genug bei dieser Hitze. Ähm, wer auch genug trinkt, oh mein Gott, was ist das für eine Überleitung, meine Pflanzen. <lacht> Darüber reden wir heute. Ganz viele von euch, <lacht> oh Gott, wie scheiße das war, ja gut, 35, 36 Grad, da äh, arbeitet das Gehirn nicht mehr ganz so gut. Aber ganz viele von euch haben sich ein Video über meine Pflanzen gewünscht und ich dachte mir, ja, ich habe überlegt, zeige ich euch jetzt alle oder zeige ich euch jetzt nur einen Teil? Aber ich glaube, warum sollte ich euch nicht alle zeigen? Also wir gucken mal, wie lange das alles dauert. Beziehungsweise ich habe auch von einigen mehrere, da zeige ich euch dann vielleicht den interessanteren Part. Also ich habe zum Beispiel eine große Mama-Pflanze und einen Ableger. Da würde ich euch dann vielleicht lieber den Ableger zeigen. Aber we'll see. Also wir fangen mal an mit dieser Pflanze. Wenn ich noch herausfinden sollte, wie der Name hier ist, dann... Schreibe ich euch das mal hier hin. Das ist eine Pflanze. Oh, uh, die ist ganz schön staubig, sehe ich gerade. Die hat eigentlich wie so einen äh, ähm, Bambusstamm, finde ich, sieht der aus. Und da kommen dann aber so diese Blätter raus. Und das war tatsächlich ein Ableger, den mir mein Vater irgendwann mal mitgegeben hat. Und die wächst und wächst. Also hier kommen immer wieder neue Blätter raus. Und ähm, ich finde die eigentlich ganz cool, weil die halt die Blätter sind so schön bunt. Das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, die braucht ziemlich viel Wasser, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen nervig. Hier unten ist auch schon ein Blatt vertrocknet. Aber bei mir ist es generell so, dass ich meine Pflanzen auch so ein bisschen erziehe. Also ich weiß natürlich, es gibt Pflanzen, die brauchen mehr und es gibt Pflanzen, die brauchen weniger Wasser. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn man die so ein bisschen daran gewöhnt, dass sie halt nicht jeden Tag angesprüht werden und jeden Tag Wasser bekommen, dann fügen sie sich irgendwann auch ihrem Leid. Und ähm, ja, deswegen geht es dir eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Pflanze Nummer zwei ist meine geliebte Salatpflanze, nenne ich sie eigentlich, weil Luisa sie so nennt. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Ausdruck ist. Das ist, glaube ich, ein Krokodilfarn oder so heißt das, glaube ich. Ich finde, es sieht einfach so geil aus. Und hört mal. Die raschelt auch so cool. Ähm, ich mag es einfach, weil die Blätter sind so schön gemustert. Und die ist einfach auch schon echt ganz schön groß geworden jetzt hier, seitdem sie bei mir ist. Ich würde sagen, vielleicht ein Jahr. Die ist übrigens auch relativ entspannt, was Gießen und so angeht. Also wenn man sie zu lange nicht gießt, vielleicht eine Woche oder so. Also man sollte sie vielleicht so zwei, dreimal die Woche gießen. Jetzt vor allem, wenn es so heiß ist, vielleicht ein bisschen mehr. Aber irgendwann lässt die halt die Blätter so hängen, auch die kürzeren. Und dann weiß man, oh, ich habe zu wenig gegossen. Aber dann, das verzeiht sie einem dann auch. Also die finde ich echt schön. Ich finde find die einfach wunderschön. Mega. Die nächste Pflanze ist im Gegensatz zu der davor ein kleines Baby, aber ich finde sie sehr schön. Und die gehört zur Familie der Pilea. Ähm, die Pilea. Kennt ihr vielleicht, das sind diese, die haben so runde Blätter, so UFO-Blätter irgendwie, bei denen alle sagen, oh, super entspannte Pflanze, wächst und wächst und wächst und wir haben schon drei, vier Pileen hier kaputt gekriegt. Also irgendwie haben wir entweder nicht die richtigen Standortbedingungen in dieser Wohnung oder einfach nicht das Händchen dafür. Ähm, aber dies hier ist, meine ich, eine Unterart der Pilea, aber ich finde, die sieht halt viel cooler aus. Die Blätter bei der sind halt voll besonders, wie ihr seht, weil die sind irgendwie so, die sind relativ hart. Die haben auch so kleine Härchen oben drauf und ähm, ja, irgendwie sieht die besonders aus, finde ich. Und guck mal, hier wächst jetzt was Neues. Da kommen jetzt neue Blätter und die, sind, die sehen jetzt echt aus wie Moos. Also, ich bin richtig gespannt, wie die sich weiterentwickeln. Und es hat auch richtig lange gedauert, bis die kamen. Bestimmt ein halbes Jahr oder so. Seitdem ist die erstmal gar nicht gewachsen, aber jetzt geht es ab, hoffentlich. Und ja, das ist meine kleine Pilea. So, weiter geht's mit dieser Pflanze. Das ist eine Sukkulente, also eine Pflanze, die so ganz dicke Blätter hat und auch eigentlich nicht viel Wasser braucht. Jetzt bei dieser Hitze würde ich das halt alles relativieren. Also jeder braucht Wasser bei dieser Hitze, ne? ist ja klar. Und auch diese Pflanze. Ähm, die ist schon so gewachsen, seitdem sie bei mir ist. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da war die vielleicht bis hier oder so. Ups, so bis hier. Und die wächst und wächst und wächst. Und die ist richtig schwer. Es ist ein richtiger Oschi geworden. Ähm, und ja, also die hat halt wirklich diese ganz dicken Blätter. Meine Schwester hat sogar mal geschafft, dass da eine Blüte rausgekommen ist. Das war jetzt bei mir noch nie der Fall. Ich merke auch, diese muss ich mal abstauben. Ich stelle die gleich mal alle in eine, Wasch, in eine Waschmaschine, in eine Dusche. Ähm, ja, also eine Sukkulente. Ich werde euch den richtigen Namen einblenden. Den kenne ich selber nicht. Aber die haben halt an sich, dass sie nicht so viel Wasser brauchen. Und man merkt es immer ganz gut, wenn die Wasser brauchen, ähm, weil dann werden diese Blätter, die sind jetzt relativ fest und die sind dann weich. Und dann musst du auf jeden Fall was dazu gießen. Das ist, würde ich sagen, vielleicht meine entspannteste Pflanze. Sieht natürlich auch ein bisschen anders aus, das ist mir schon klar, aber irgendwie hat sie auch was, finde ich, so in Kombination mit den anderen eigentlich ganz cool. Dann wieder eine kleinere Pflanze, auch die habe ich geschenkt bekommen und die sieht gerade, ja eigentlich geht es wieder, sie sah am Wochenende nicht so gut aus, weil es einfach zu warm war und ich war leider nicht zu Hause und konnte sie nicht gießen, ähm, aber ich pöppel sie gerade wieder auf und es geht auch schon wieder. Die kennen bestimmt auch einige von euch, die hat halt diese Mosaikstruktur auf den Blättern, was ich auch super schön finde. Die habe ich auch geschenkt bekommen zum Geburtstag, also Ende Januar. Und da ist sie schon seitdem echt ganz schön viel gewachsen. Also die fühlt sich hier auf jeden Fall sehr wohl und die kriegt halt immer diese ganz kleinen Babyblätter. Und das finde ich auch irgendwie sehr schön, dann so mit anzusehen, wie das größer wird. Und ich glaube... Der gefällt es hier bei mir. Ich hatte nämlich schon mal so eine. Es gibt auch mal diesen Bergamotte-Pop-Up-Store. Da habe ich mir die und noch einen, ich glaube, mit so roten Streifen auf den Blättern gekauft. Die sind sofort eingegangen. Ich weiß nicht, ob das an der Pflanze lag oder an meiner Pflege. Auf jeden Fall, diese hier hält bis jetzt sehr gut. Und ähm, ja, ich denke, wir werden auch noch lange Zeit miteinander verbringen. <lacht> Dann habe ich noch einen kleinen Bogenhanf. Normalerweise sind die Blätter des Bogenhanfs ja so breit und die stehen ja auch normalerweise von selbst aber ähm, das hier waren Ableger und zwar von einer Mutterpflanze, die in einem Topf war, der zu klein war. Und dementsprechend hatten sich da die Blätter nur noch so dünn ausgebildet und die standen nicht mehr und knickten alle so ab. Und dann haben wir die halt aufgeteilt und getrennt und ich habe mir dann so den kleinsten Ableger eigentlich mitgenommen. Ich glaube mit diesen zwei ähm, Blättern. Und seitdem ist jetzt dieses wunderschöne, wunderschöne dicke Blatt gekommen. Und hier unten kommen auch noch weitere. Also... Ähm ja, was Platz alles ausmacht, ne, macht ja auch Sinn. Aktuell habe ich sie jetzt hier noch so provisorisch festgebunden an diesem äh, Stab, aber ich bin eigentlich sehr guter Dinge, dass das in einem Jahr oder so nicht mehr sein muss und dass sie dann wieder von ganz alleine die Kraft hat zu stehen. Hi. Dann habe ich hier meinen Avocado Kern, den ich euch jetzt auch einfach nochmal zeige. Wenn ihr mir aber auf Instagram folgt, dann kennt ihr die ganze Lebensgeschichte dieses Kerns. Den habe ich jetzt mal eingepflanzt, weil der hatte eine super lange Wurzel, aber es kam oben nichts raus und ich habe das Gefühl, irgendwie ist da was schief gegangen. Also da kam so ein ganz kleines Ding und ich glaube, da hat zu sehr die Sonne drauf geschienen oder so und dann ist es verkohlt. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass da wieder so ein kleines Ding rauskommt und ich habe sie jetzt einfach mal eingepflanzt und gieße sie ganz fleißig und hoffe, dass ähm, ja, in den nächsten Tagen vielleicht doch noch ein kleines Pflänzchen draus entsteht. Aber das ist auf jeden Fall der Stand meines Avocadokerns. Dann habe ich hier eine Efeutute, die auch aus einem Ableger entstanden ist, beziehungsweise wir haben so fünf, sechs Blätter oder so bei der Mutterpflanze abgeschnitten und die wurzeln lassen und eingepflanzt und die sieht jetzt einfach schon so schön aus und die kriegt die ganze Zeit hier neue Blätter, das ist so schön. Und außerdem hat die halt auch nicht nur grüne Blätter, sondern die sind halt so weiß gemustert und ich liebe diese Pflanze, ich finde die sieht so toll aus. Und vor allem, wenn die halt noch weiter rankelt, dann habe ich irgendwann eine riesige, riesige Riesenpflanze und da freue ich mich schon drauf. Aber auch jetzt gefällt sie mir einfach so gut und die ist auch irgendwie echt entspannt. Also ich glaube, die ist so für Pflanzenanfänger ganz gut geeignet, weil die wächst halt einfach. Da muss man nicht viel für tun und sieht dabei sehr schön aus. Nächster Ableger, diese Forellenbegonie, die habe ich von meinem Freund bekommen. Und er hat irgendwie ein paar Ableger gemacht, weil seine große Mutterpflanze ist riesengroß und ähm, hat dann halt einige Ableger gemacht, nur mit einem Blatt. Das sind die Challenges, die habe ich natürlich bekommen und einige größere Ableger. Und die größeren sind richtig gut in Form. Also meine Schwester hat einen und da kommen so viele Blätter, das ist so geil. Bei diesem hier tut sich leider noch nicht so viel, aber er sieht noch ganz gut aus. Also dass das Ende hier so braun ist, ist bei Forellenbegonien leider manchmal so. Ähm, dafür geht es eigentlich und ja, ich meine, klar hat so ein kleines Blatt nicht so viel Kraft, dass da auf einmal so viele Blätter rauskommen und deswegen gebe ich die Hoffnung nicht auf und gucke jeden Tag, ob sich irgendwas tut. Hat es bis jetzt noch nicht, aber ja, sieht auch so ganz schön aus, finde ich. Und dann habe ich hier eine, ich glaube, es gehört zur Familie der Monstera oder Monstera ist diese Pflanze, die so ein, ne, Einschnitte hat an den Rändern. Kennen bestimmt alle von euch. Und dies hier gehört, glaube ich, zur Familie. Das ist ähm, eine, die hat nicht an den Rändern diese Einschnitte, sondern innerhalb des Blatts. Und ja, hier fehlt mir aktuell leider der passende Übertopf, deswegen. Muss ich euch das jetzt so zeigen. Aber ähm, genau, die sieht so aus. Die rankelt hier auch übrigens. Also da kommen super viele neue Blätter aktuell. Und ähm, die hatte ich euch letztens mal auf Instagram gezeigt, weil die hat ein paar gelbe Blätter bekommen. Da hatte ich gefragt, was da wohl das Problem ist. Und dann haben mir viele geschrieben, dass sie Nährstoffmangel hat und dass sie gedüngt werden muss. Und dann habe ich, beziehungsweise Luisa hat sie gedüngt. Und jetzt sieht sie wieder tipptopp aus. Also richtig geil. Und ihr seht hier, hier kommen die ganze Zeit neue Blätter und es macht so Bock, sich die anzugucken. Und ich finde, die ist jetzt schon richtig groß geworden. Also die war auch schon relativ groß, als ich die gekauft habe. Aber sie, ja, sie gibt sich auf jeden Fall nicht die Blöße jetzt aufzu aufzuhören, zu wachsen. Mit dieser Pflanze hat so ein bisschen meine Pflanzenleidenschaft angefangen. Also die habe ich mir vor zwei, drei Jahren gekauft. Da war die wirklich viel, viel kleiner. Und inzwischen ist das ein Oschi geworden, die rankelt und wächst und wächst und die kriegt ungefähr immer gleichzeitig so drei, vier neue Blätter und das ist einfach so krass, wie groß die geworden ist in der Zeit. Ich mag die alle sehr gerne, ich will jetzt nicht irgendwie eine besser und eine schlechter darstellen, wie sich das anhört, wie so Kinder, aber ja, hiermit hat halt alles angefangen und ähm, ich finde die einfach so schön, die hat einfach, die ist halt schwer, deswegen stelle ich die immer die ganze Zeit wieder ab, ähm, die hat halt diese wunderschönen Blätter, die sind so gemustert. Und am Anfang habe ich immer probiert, die hochzubinden, weil ich dachte halt, die muss hochstehen. Ich glaube, die kann man auch hochbinden. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, die will viel lieber hängen. Und das ist halt jetzt einfach so eine riesige Rankelpflanze geworden. Guck mal, die ist echt richtig groß. Und ähm, ja, ich finde die cool. Und dann habe ich noch eins drei große Pflanzen, die ich jetzt hier nicht ins Bad holen kann, die zeige ich euch jetzt nochmal so. Ähm, diese hier habe ich schon seit ich, ähm, also bevor ich ausgezogen bin, die ist bestimmt schon zehn Jahre alt und das ist nichts Besonderes, aber es ist halt einfach eine große Zimmerpflanze, die irgendwie ganz schön ist und so mitwächst, aber jetzt keine riesigen Fortschritte macht. Dann diese hier, die habe ich mal auf der Straße gefunden und die sah noch schlechter aus, als sie jetzt aussieht. Das ist auch eine Calathea und ja, Calatheen sind halt ein bisschen kompliziert. Ich gebe aber bei der nicht auf, weil irgendwie habe ich das Gefühl... Wir freunden uns so langsam an und ähm, ich hatte sie am Anfang immer festgebunden, jetzt habe ich mal dieses, äh, diesen Bindfaden gelöst und seitdem steht sie auch von selbst viel mehr und ja, ich lerne dazu und sie lernt mich glaube ich auch besser kennen und ähm, irgendwie mag ich sie, auch wenn sie nicht ganz so frisch aussieht. Und zu guter Letzt meine größte Pflanze, die ich auch schon seit bestimmt zehn Jahren oder so habe, die auch inzwischen einfach riesengroß ist. Das ist halt so eine Palmenpflanze, die einfach halt wächst und wächst und wächst. Man könnte die auch, glaube ich, so ein bisschen schneiden, dass sie nicht so rund wird, sondern ein bisschen mehr nach oben wächst. Aber irgendwie mag ich dass die halt einfach so wachsen zu lassen, wie sie halt wachsen. Die ist eigentlich schon so groß, dass sie einen eigenen Raum für sich bräuchte. Also die nimmt schon echt viel Platz weg. Aber die... Macht den Raum halt auch wirklich super grün. Also wenn man sonst gar keine Pflanze äh, in einem Raum hat, nur die, dann ist der ganze Raum eigentlich schon sehr gut ausgefüllt, finde ich, mit Pflanzen. Aber das war es eigentlich. Also wie viele waren das jetzt? Hat einer mitgezählt? Ich nehme mich nicht. Vielleicht so 15 oder so. Ich habe das jetzt relativ kurz und knapp gehalten ähm, und nicht zu jeder Pflanze gesagt, was ihre perfekten Standortbedingungen sind, weil ich das ganz einfach auch selbst nicht weiß. Also die stehen bei mir alle eigentlich hell. Ähm, und nicht zu sehr in der Sonne und ich gieße sie so ein- bis zweimal die Woche, eigentlich alle. Ähm, aber mit Sicherheit gibt es echte Pflanzenprofis, die sagen, um Himmels Willen, du kannst die Pflanze doch nicht nur einmal in der Woche gießen. Irgendwie funktioniert es bei mir ähm, und ich glaube, jeder musste auch für sich selbst so ein bisschen gucken, wie es am besten funktioniert. Mir sind auch schon ein, zwei Pflanzen eingegangen, beziehungsweise vielleicht habe ich sie auch zu viel gegossen. Also, ähm, ja... Ich glaube, da gibt es kein Geheimrezept zu. Da muss man einfach irgendwie schauen, dass man damit gut klarkommt. Und wenn ich auch merke, die Pflanze ist zu so anspruchsvoll, da bin ich einfach nicht der Typ für, dann verschenke ich sie oder so. Weil das sollte für mich keine Arbeit oder so sein, sondern das muss auch irgendwie einfach so von selbst so ein bisschen laufen. Und das geht auf jeden Fall mit diesen ganzen Pflanzen, die ich euch gezeigt habe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal, was eure erste Pflanze war, so wie bei mir die Calatea. Und ähm, ich freue mich auf euer Feedback und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss!